Mein Glücksmoment war letztes Jahr, wie wir im September, weil mein Bruder Geburtstag gehabt hat, haben wir zwei Katzen gekriegt. Uns hat es voll gefreut, aber als Erster haben sie sich noch nicht aus dem Korb ausgetraut, weil, weil es nur so Nein für sie war. Sie sind dann von selber schon rausgekommen nach ein paar Minuten und dann haben sie sie alles angeschaut. Die anderen Kinder zum Beispiel, die es nicht so gerne mögen, auch mit ihrem Spülen, dass alle glücklich sind. Der schönste Platz von mir, da fahre ich manchmal mit meinem Bruder oder mit meiner Freundin hin, der ist bei im, Wa im Wald, ähm, neben der Kirche und da kann man so schön auf die Salze weil da so viel frische Luft ist und die Sonne scheint immer so schön.